Hallo Lieben, Christian Herrscher, mein Partner, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Wollt ihr wollt immer mal wieder Erfolgsstories haben. Ich weiß, dass viele, die, wenn ich, mein, ich höre, immer wieder auf, auf Lesungen kommen, ja viele, die schon, apropos, morgen haben wir noch noch so fünf Restkarten in München, die Lesung. Mindspace am Stachus. Vielleicht haben wir bis dann, naja, könnt gerne mal gucken, vielleicht kriegen wir euch noch runter. Ähm, und äh, da kommen häufig Leute, die ja, wirklich da raus sind oder äh, lange dabei sind und so und dann lässt man das Ganze ja auch ein bisschen hinter sich und freut sich einfach, dass man schon viel Beziehung hat ähm, und äh, ja, aber jetzt mal wieder eine Erfolgsgeschichte und das ist wie immer, bei vielen Erfolgsgeschichten ist es so, wie man in AA auch sagt, äh, one step at a time, so ein Schritt nach dem anderen, es ist nicht so, dass du zehn Horrorbeziehungen hast und dann ist die nächste, ist äh, das Land, wo Milch und Honig fließen, weil es ja auch mit einem selbst zu tun hat. Nicht unbedingt, dass man da. Äh, ich kann immer wieder sagen, nur weil man zum Beispiel zu nett ist, heißt es das nicht, dass man irgendwas verdient hat, aber diese Welt drängt halt aus, auf Ausgleich. Und wenn man zum Beispiel, wie ich in meinem Leben auch viel, immer zu nett war, zieht man halt so Leute an, die gar nicht nett sind. Ne? Und äh, das ist, der Fortschritt ist dann halt seine Anziehungspunkte zu verändern. Und dann äh, machen wir auch neue Erfahrungen, wie man auch in dieser Mail sieht. Ähm, vorab noch, ähm, hab, wir haben ja ein bisschen geforscht, was wollt ihr und braucht ihr noch für Kurse? Und da äh, wurde immer gefragt, nach einem Verlustangstkurs, den äh, gibt es jetzt schon zum Frühbucherpreis, da wird er Mitte April rauskommen. Er äh, findet hier zum günstigsten Preis, den er wahrscheinlich hier haben wird, ähm, findet hier den äh, im Liebeschip, ganz normal in Kursen drin. Und äh, Glückskurs, ist, Glückskurs ist ja jetzt auch raus und nächste Woche, äh, nächste Woche, sei schon, nächsten Monat, 1. Februar kommt der Trauerkurs raus und ja, ähm, hallo Christian, äh, ein ganz herzliches Dankeschön für deine Arbeit, ich freue mich immer wieder über jedes neue Videokurs etc., mach unbedingt weiter so. Man bekommt als äh, YouTube-Online-Arbeitender ja nicht so direkt das Feedback von den Leuten wie im echten Leben. Ja, das ist tatsächlich so. Darum war es mir wichtig, das mal zu schreiben. Ich bin seit 2017 dabei, da hattest du etwa 2000 Abonnenten. Ja, die ersten zwei Jahre war wirklich, äh, ja, ging es langsam los und gucke seitdem jedes Video, jeden Podcast, Sogar so Sachen wie die fünfte Dimension, ja, das war auch mal so ein Podcast, Liebesrausch-Podcast, gibt es auch nicht mehr, Dopamin, das ist ja mit Aline, den normalen libysche Podcast, habe alle Kurse gemacht, alle Bücher gelesen, also allein deswegen muss ich deine E-Mail einfach vorlesen, <lacht> ähm, war bei einer Lesung dabei, bin öfter bei InstaLive dabei, war damals bei Twitch, bei Discord, Hast mir auch schon mal auf den Videos geantwortet, Wahnsinn, okay. Den Glückskurs von Mentalheld, fand ich also, meine neuen Kurse, da fand ich auch total super. Habt ihr auch schon, schon so viele Leute weiterempfohlen. In meinem Freundes- und Familienumfeld bist du sehr bekannt einfach als Hemmschi. Ich arbeite auch so im weitesten Sinne im Bereich Psychologie-Bindung. Ganz ehrlich, Bindungsforscher haben gefühlt nicht wirklich Plan über die Bindungsrealität. Meinen Studenten empfehle ich auch auf deinen Kanal, damit die mal einen Einblick in die Wirklichkeit bekommen. Die finde ich auch immer cool. Die Theorien sind ja ganz schön angestaubt und festgefahren. Ja, vielen Dank dafür. Also ich, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, ist es auch immer, dass ihr, ja, meine Arbeit weitergebt. Äh, auch gerne einen Kommentar, ein Like hinterlasst äh, oder vielleicht so eine Kanalmitgliedschaft oder, oder, oder. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, ich struggle immer noch mit Beziehungen nach all den Jahren, aber es wird viel besser und ich fühle mich insgesamt viel stabiler. Darum geht es ja letztlich. Ich war in einigen ähm, ja übergriffigen Beziehungen mit emotionaler Erpressung bis, äh, ja muss man nicht so auf die Details eingehen, äh, also ja schwierige Sachen, chronisches Fremdgehen, Gaslighting. Ich dachte immer, ich sei das Problem, weil ich zu empfindlich oder egozentrisch wäre. Dazu war ich mal... Immer mal wieder jahrelang in unerreichbare Männer verliebt. Völlig verrückt. Ja, kennen die, glaube ich, viele. Mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich äh, am schlechtesten bin in Beziehungssachen. Ich sehe, dass ganz viele Leute in irrsinnigen Beziehungen Konstrukten stecken und es gar nicht peilen. Sie wundern sich sogar, warum es ihnen nicht gut geht, sie krank sind, äh, körperliche Probleme haben. Kennst du ja sicher. Ja, wenn man mal einmal äh, diesen Bewusstseinsweg geht. Also dieser liebische Weg ist definitiv ein Bewusstseinsweg und, äh, oder auch mental hält, wie ich jetzt neu, ähm, und wenn man mal so ein paar Schritte gegangen ist, ähm, ja, sieht man viele andere, also sieht man die Beziehungsrealität vieler Menschen mit anderen Augen und richtigerweise, du sagst was ganz Wahres, sieht man dann, mh, es gibt Leute, die vielleicht eine Arbeit nicht gemacht haben, die noch viel schlechter dran sind als ich, jetzt zumindest, und, ähm, ja, man, man, äh, ja, das Bewusstsein dehnt sich aus und man hat einen ganz anderen Blick darüber und kann auch manchmal sehr leicht die Beziehungsrealität von anderen Menschen einschätzen so ne und auch sehr bewusst. Äh, ja, viele Menschen haben längere Beziehungen als ich. Ja und das sage ich noch mal wieder, das ist nicht unbedingt das Ziel so ne. Also gute Beziehungen sind das Ziel oder gut Single sein ist das Ziel, ob man jetzt lang mit jemandem zusammen sein will oder nicht. Ähm, hängt von vielen Sachen ab und da haben auch die Menschen unterschiedliche Ziele ne, heutzutage. Äh, das schaffe ich bislang noch nicht, aber ich bin so froh, dass ich eine viel klarere Sicht auf Beziehungen habe. Dass ich nicht mehr gefangen bin äh, in selbstwertmindernden oder übergriffigen Beziehungen. Diese ganze seelenverwandtschaftsromantik scheiße <lacht> ist so schlimm und da bist du so klar gefühlt als Einziger. Und deine Tools aus so schwierigen Beziehungen, Anbahnungen wieder rauszukommen, Bänder drin und so weiter sind super. Ich hatte in diesem Jahr meine erste schöne Beziehung. Bravo. Sie ging ein halbes Jahr. Er hat sich immer über mich gefreut. Er hat mich total gut verstanden. Er war emotional und physisch für mich da. Wir haben ganz ähnliche Interessen. Er hat mich total inspiriert, coole Sachen zu machen. Hat mich mega geerdet und stabilisiert. Und ihm ging es genauso. Wir haben, uns, wir haben es auch nie wirklich als Beziehung definiert. Aber es hat auch keine Rolle gespielt. Wirklich nicht. Wir haben uns äh, auseinanderentwickelt, weil wir äh, so bettsport zu verschieden waren. Die Trennung war total harmonisch, kein böses Blut oder Drama. Wir haben uns einfach unterhalten und uns gegenseitig total gut verstehen können. Und jeder geht weiter. Ja, a win is a win, wie man immer so sagt. Das ist äh, ein Riesenfortschritt. Und äh, ja, ist ja egal, wie lange die Beziehung war, aber da hast du jetzt mal richtig dir eingebrannt. Eine positive Erfahrung. Das ist echt Hammer, ne? das ist absolut Hammer. Also, wir haben uns einfach unterhalten, uns gegenseitig total gut getan und jeder geht weiter. Insgesamt hat mir diese Beziehung nur gut getan und ich bin so positiv für die Zukunft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Alle Probleme, die ich in meinem Ex-Beziehung hatte, waren komplett undenkbar mit ihm. Ich war nie zu empfindlich für ihn. Er ist immer auf mich eingegangen. Kein Lügen, Blame Shifting, Kritisieren. Silent Treatment, er war einfach ehrlich direkt und einfühlsam. Das Mensch ist crazy wichtig, wie du sagst. Also, richtige Match. Das habe ich jetzt so erleben dürfen, unfassbar. Ich glaube, diese positive Beziehungserfahrung äh, hat auch damit zu tun, dass ich sehr konsequent in allen Lebensbereichen, Familie, Arbeit und so weiter, diese toxischen Verhaltensweisen viel besser erkennen kann, nicht mehr dulde. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du, das ist der Weg, der wirklich raus ist, nicht mehr zu dulden und auch ganz klar anspreche. Das hat dann auch mal übel gekracht, vor Dingen in der Familie, aber hat mir viel mehr Selbstrespekt gegeben. Ist es ist jetzt auch in Ordnung, für mich auch länger Single zu sein. Ach, das wird schon, glaube ich, nicht, dass du so langs bist. Hauptsache, ich lebe ein integres Leben, wo ich mir und anderen nichts vormache und meine Werte stimmen. Ja, das ist ja, meine ganze Arbeit ist ja so, wertebasiert kann ich mir immer wieder sagen, dass, äh, egal ob das jetzt die Liebeschrift, die Mentalheilkurse sind, äh, Wertebasierung ist super wichtig. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Dankeschön, lieber Christian, mach bitte unbedingt weiter so. Und äh, Aidin, ich mag total, dass du dabei bist, du bringst deine Unbeschwertheit und deine Sichtweise rein. Man merkt einfach, dass du einfach viel positive Bindungserfahrung gemacht hast oder einfach keine so schlimmen. Das ist so schön und eine Art so herzlich. Ganz liebe Grüße an euch. Und äh, ja, dann so sind wir schon wieder durch mit dem Video. Guckt unbedingt mal an den Anti-Verlustangst- und Co-Abhängigkeitskurs rein, beziehungsweise sichert euch den zum Frühbucherpreis. Ich packe den Link hier mal drunter. Und äh, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.